Ich habe gerade eben mitbekommen, dass oben einer ist. Tatsächlich ist das ein äh, Display, Place ist und ich bin im Flohzirkus. <lacht> Aber ich weiß nicht, wer sich da oben befindet. Und ich hoffe, ich kriege hier noch ein paar Aufnahmen in die Runde. Solange wir hier sind, ist, ist es ein bisschen warten. Bis gleich.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 ist ja alles wie stehen gelassen, aber gleichzeitig auch alles wieder so verwildert, so das Places-mäßig. Es ist ganz komisch. Was man sagen kann, der Vorbesitzer ist einer gewesen, der sehr, sehr gerne Bücher gelesen hat. Mensch hat am Abgrund. Ach, oh, Man kann sie echt sehen. Das ist Wahnsinn. Und vor allem, es geht hier sogar noch weiter. Oh, das sind ja So, Und jetzt sind wir hier in der Pornoabteilung. Wer weiß, was wir jetzt hier finden. Mindestens eine richtig geile Anlage nach aus DDR-Zeiten. Aber mehrfach. Aber mein lieber Scholli.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 Ich kann sehen, dass er auch ein Hundeliebhaber ist. Ich gehe mal davon aus, dass es ein alter Mann gewesen ist, der hier aussteht.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 Für seine zwei Hunde, die er da hat. Ja. Aber so. Jetzt mache ich mich wirklich auf. Bye, bye.